Hallo! Ich unterrichte Deutsch an der Akademie für Sozialverwaltung bei den Studenten, die Tourismus und Hotelmanagement studieren. Deutsch ist ihre zweite Sprache, so ich konkurriere mit dem Englisch. In erster Linie ist meine Aufgabe, die Lust zu wecken, Deutsch zu sprechen. Dann soll ich viele verschiedene interaktive Methoden verwenden und immer daran denken, wie die Sprachkenntnisse in die Praxis umgesetzt werden. Ich benutze das Lehrbuch Aussichten, Kursbuch und Arbeitsbuch und Menschen im Beruf Tourismus. In unserem Lehrbuch handelt es sich um die Familie Vogel. Und wir haben uns ausgedacht, dass sie in Urlaub fahren werden. Jetzt zeigen wir Ihnen ein kurzes Video darüber. Familie Vogel wohnt in Stuttgart. Stuttgart ist die Hauptstadt Baden-Württembergs in Deutschland. Die Eltern haben Urlaub, die Kinder haben Ferien. Sie möchten zusammen ins Grüne fahren. Jetzt lernen wir die Familie kennen. Ich heiße Lukas, bin 36 Jahre alt und Chef einer it company Wegen meiner Arbeit bin ich oft weg. Ich möchte aber gerne mit der Familie ausruhen. Gutes Internet brauche ich unbedingt. Mein Vorname ist Lisa. Ich bin 34 Jahre alt und Krankenschwester von Beruf. Ich arbeite im Krankenhaus. Mein Mann Lukas ist zu so oft weg und ich mache die Hausarbeit allein. Ich bin einfach müde und möchte zum Erholen ein Hotel mit allem Komfort. Ich bin Max, neun Jahre alt. Ich gehe in die Schule, habe Freunde und ich will Rex, Unsere Hund mitnehmen. Ich mag Tiere. Anna, ich heiße Anna Vogel. Lukas ist mein Onkel. Lisa. Meine Tante und Max, mein Cousin. Wir spielen oft zusammen. Ich bin sechs Jahre alt. Ich mag leise Schokoladenkuchen. Lukas will mit dem Reisebüro telefonieren und fragen, was sie für den Urlaub vorschlagen können. Hallo, oh Reisebüro, so, Maria. guten Tag. Guten Tag, ich bin Lukas Vogel. Wir sind zwei Erwachsene, zwei Kinder und ein Hund und suchen eine Ferienwohnung für zwei Wochen im Juli. Ja, gut. Ich kann Ihnen ein Apartmenthotel im Schwarzwald empfehlen. hat Schlafzimmer, Kochnische, Bad, Kinderspielplatz und Haustier erlaubt. Reservieren Sie jetzt. Das Hotel ist heute im Angebot. 71 Euro pro Tag. Gut, danke. Ich bespreche alles mit meiner Familie und schaue die Fotos an. Ich melde mich wieder bei Ihnen. Auf Wiederhören. Mama, wohin fahren wir auf dem Urlaub? In den Schwarzwald, 130 Kilometer von Stuttgart. Papa hat ein Apartmenthotel gebucht. Prima, kommt Rex mit? Ja, natürlich. Die Familie Vogel steigt in ihr Auto ein und fährt ins Apartment -Hotel. <lacht> Wir, Wir sind da, ein schönes Haus mit Balkon, Spielplatz, Fahrräder. wunderschön. So ein Mist, ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Mein Handy, was jetzt? Dann zwei Wochen ohne Handy. Das geht nicht, Max. Mein E-Mails, WhatsApp, Facebook. Du prostue, genieße die Natur. Du schaffst das, ich bin sicher, Tante Lisa. Ein Experiment fängt an und machen sie zwei Wochen. Na gut, ich versuche es. Mal sehen. Gehen wir ins Hotel hinein. Im Endgeschoss gibt es ein Wohnzimmer, eine Küchennische, ein Bad und Toilette. Hier oben sind Schlafzimmer. Ich habe Kinderzimmer gefunden. Packen wir aus und gehen essen. Wir können hier Essen bestellen oder in der Nähe ins Restaurant gehen. Der Schwarzwald mit seiner regionalen Küche ist als Schlemmerecke Deutschlands bekannt. Gehen wir ins Restaurant! Zwei Wochen gehen schnell vorbei. Sie wandern viel, fahren Rad. Lukas beschreibt den Fortschritt des Experiments in seinem Blog. Meine Frau ist zwei Wochen ohne Handy im Urlaub und postet Fotos. Lisa lernte ein neues Rezept für einen besonderen Schokoladenkuchen, Schwarzwälde Kirschtorte. Am letzten Abend in Schwarzwald Hotel hat sie ihn gebackt. Die ganze Familie und alle Teilnehmer unseres Unterrichts probieren Lisas Kuchen. Sehr lecker! Ich möchte unsere Schauspielerin vorstellen: Märchenerzählerin Lisas Lukas. Anna Marx, Rezeptionistin.